Okay. Und was ist heute für ein Tag, wird zu uns, was ist gerade für ein Jahr, was hat es für einen Sinn zu leben, wenn es all diese Geschichten doch schon gab? Fallen das Grab beinahe. Doch kein Problem, denn solange du lächelst, frag keiner. Denk romantisch, aber Fakt ist, von manchen Menschen wirst du nie das bekommen, was du willst. Hab kein Interesse an dir, also mal dir lieber mal kein falsches Bild. Fresse, sonst wird's brenzlig, hab für eure Lügen kein Verständnis Die Welt steht uns noch offen, unsere Liebe zu Musik unendlich Versuch mich nicht zu testen, denn die Frage, die sich stellt Lautet immer noch gefressen werden oder fressen Stell dein Glück nicht auf die Probe, denn nicht nur du versuchst dich gerade zu retten, bist den Spaß gewohnt. Doch die Frage, die sich stellt, ist im Moment nicht wann und wo, sondern leider eben nur ein wenig Bluten oder Tod. Weiß nicht, wie lange die Kraft noch reicht, aber halt mich über Wasser. Schau nicht zu ihnen und denk nur an dich selbst. Hart mit gutem Herz, aber im Moment lädt dir das diese Welt. Und was hat es für einen Sinn zu rappen, wenn es all diese Themen noch schon gab? Ich rate dir nachzudenken, bevor du sprichst, denn wenn unter deinen Themen ist. Das Meer ist nur bedauerlich für dich. Viele erkennen was für ein Privileg es ist, seine Erfahrung zu teilen. Rap ein Sprachrohr, um meine Seele zu befreien. Streue ich Salz zu meine Wunden, denn es hilft ihnen zu heilen. Denn wenn du ein Arschloch bist, macht es mir den Abschied leicht. Liebe Rap, doch trifft eins, der ich auf dem Boden hat. Die Weisheit nicht gepachtet und alles andere wäre gelogen.